Herzlich willkommen bei Absolute Run in Minden. Wir sind heute im wunderschönen Augsburg. Wir sind heute in Bremen. In, in Würzburg, in Würzburg. Wir sind in Nürnberg. Wir sind hier gerade in Bonn beim Absolute Run. Gut, uns heute mit tollen Leuchtarmbändern auf Wir haben jede Menge Testschuhe dabei. Wir kommen ganz viele Run-Happy-Läuferinnen und Wir machen gleich die Nacht zum Tag. noch eine neue Erfahrung war richtig gut hat Spaß gemacht wir hatten Run Happy wir hatten Pizza wir hatten die Run Visible Kollektion und ich sag einfach mal bis nächstes Jahr ciao ciao